Herzlich willkommen zu diesem Video Tutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, wie funktioniert Online-Marketing eigentlich genau, welche Vorteile habe ich davon und was bringt es mir als klein und mittelständischer Unternehmer. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich möchte dich jetzt einladen, dass wir einmal eine ganz kurze, schnelle, knackige Reise rund um die Marketingwelt machen. Was bringt mir Online-Marketing im Detail? Welchen Nutzen habe ich davon als selbstständiger Unternehmer? Und steht das Ganze überhaupt im Verhältnis zum Preis, Leistung und so weiter gegenüber den klassischen Werbekanälen von früher? Schauen wir uns das doch gleich einfach einmal zusammen an. Erstens, bitte nicht einfach starten. Schaff dir eine Strategie. Beginne nicht einfach damit, irgendwo was loszuposten. Setz dich vorher mal mit einem Blatt Papier hin und überleg dir einfach mal, wo möchte ich überhaupt mit meiner Reise hin? Übrigens, du kannst entweder ein weißes Blatt Papier nehmen oder einfach mal bei uns im Download-Bereich gucken unter www.kundenwachstum.de. Dort findest du zahlreiche Vorlagen, viel Material zum Downloaden, wo du dir ebenfalls Hilfestellungen runterladen kannst, damit du nicht ganz von vorne anfangen musst. Aber... Strategie. Welche Strategie können wir eingehen? Da gibt es verschiedene Wege. Es gibt erstens den Bereich Image und Bekanntheit. Heißt also, wir können eine Image- und Bekanntheitsstrategie auffahren und aufbauen wollen. Das heißt also, möchtest du ein Image aufbauen und möchtest du deine Bekanntheit steigern? Dann sieht so eine Werbekampagne oder Marketingkampagne ganz anders aus, als wenn wir zum Beispiel etwas verkaufen wollen. Wobei ich zum Image und Bekanntheit nicht unbedingt tendiere. Denn das ist eher was für Großunternehmen. Aus meiner Sicht sollten klein- und mittelständische Unternehmer eher Verkaufswerbung machen. Das heißt, für jeden Euro, den wir investieren, aus unserem hart verdienten Geld, möchte ich persönlich immer spüren, was kommt auch dort ein Benefit zurück. Eine gewisse Image, gewisse Bekanntheit entsteht von ganz alleine dann nebenbei. Wenn du dort einen wunderschönen Mittelweg findest, gerne bin ich dir auch da behilflich, dass wir das einfach mal zusammen planen, dass wir das einfach mal zusammen anschauen. Dann der nächste Bereich, den es gibt, ist Kundenbindung, auch sehr häufig verwendet. Das heißt also, du hast vielleicht schon einen sehr guten, bekannten Stammkundenkreis und baust auf Empfehlungen. Dann kann er ein gewisses Online-Marketing, das Empfehlungsmarketing, erheblich unterstützen, wenn du über deine Internetplattform, zum Beispiel durch einen Zugangsbereich oder auch einfach nur durch interessante Blogartikel, wo immer wieder neue Informationen rund um dein Fachthema veröffentlicht werden. Dafür sorgen, dass Kunden dir sehr treu sind, dass sie Fans deines Unternehmens werden. Das sollte sowieso das Ziel sein. Mache deine Kunden zu Fans, weil dann entsteht Empfehlungsmarketing auf einem hohen Niveau von ganz alleine. Ebenfalls ein weiterer wichtiger Bereich ist natürlich die Neukundengewinnung. Das heißt also, mein Steckenpferd, wir brauchen ständig Neukundengewinnung, denn... Und unsere normalen Kunden, selbst wenn wir ein super Kundenverhältnis haben, ja, die werden von ganz alleine weniger. Da ziehen Unternehmen mal weg, da werden Unternehmen oder geschlossen oder auch wenn du Privatkunden bedienst, auch die ziehen weg, die verlassen uns, die sind dann doch anders orientiert, haben andere Interessen und so weiter. Also, einen gewissen Teil der Neukundengewinnung solltest du deinem unternehmerischen Marketing immer widmen, aus meiner Sicht, damit wir bloß nie in die Falle tappen, dass es uns erst jetzt gut geht, aber auf einmal dann vor einem Berg stehen wo wir gar nicht wissen, wie kriege ich denn jetzt ganz schnell neue Kunden hin, wenn wichtige Stammkunden fehlen. Aus meiner Sicht sollte Neukundengewinnung im Online-Marketing-Mix immer eine Rolle spielen und das machst du am besten über Landing Pages. Wenn du nicht genau weißt, was Landingpages sind, empfehle ich dir dringend, das Videotutorial hier auf diesem Kanal einmal anzuschauen von mir. Denn Landingpages haben einen erheblichen Vorteil gegenüber klassischen Webseiten. Was genau der Unterschied ist, welche Vorteile du genießt und wie schnell und einfach die zu machen sind, das erfährst du auf meinem Kanal oder auch auf der Seite www.kundenwachstum.de. Und Verkaufssteigerung heißt Viele Seiten haben auch wirklich den Anlass, also das Online-Marketing führt ja am Ende zu einer Kaufseite dann, wenn ich Verkaufssteigerung erreichen möchte, dass ich wirklich meine Verkäufe steigere. Das kann entweder direkt passieren, dass ich direkt auf einer Seite was verkaufe oder aber auch unterstützen für den Verkauf. Ich kenne viele Menschen, die in persönlichen Gesprächen Webseiten, die gut gemacht sind, als Verkaufshilfstools einsetzen. Früher hat man die Kunden mit klassischen Prospekten zugebombt. Heute kann ich das interaktiv machen. Ich kann mit denen gemeinsam vielleicht auf einer interaktiven Seite etwas planen. Online-Marketing hat so viele Gesichter und du kannst deinen Kunden auf eine richtige Reise, auf eine Erlebniswelt einladen. Vorausgesetzt, du investierst ein ganz klein bisschen dort rein. Und das ist einfacher als man denkt, vorausgesetzt, du hast natürlich eine Strategie dafür. Und wie gesagt, gerne bin ich dabei behilflich, dafür sind wir da. Und das Ganze kriegst du sogar gratis. Geh doch einfach mal auf www.kundenwachstum.de und vereinbare mit mir ein gratis Telecoaching. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de und erhalte weitere nützliche Gratis-Tools für dein Kundenwachstum. Und du kriegst dort über eine halbe Stunde zahlreiche Tipps ganz persönlich maßgeschneidert auf dich und deine Firma zugeschnitten. Und das Ganze unverbindlich und kostenfrei. Also, du kannst so viel gewinnen und so wenig verlieren. Ich würde es einfach mal machen. Vermeide auf jeden Fall Streuverluste. Eine gute Strategie fängt immer damit an, dass ich mich positioniere als Unternehmen für eine genau definierte Zielgruppe. Ich weiß, es gibt so viele, die mit deinen Dienstleistungen glücklich sein könnten. Es gibt auch so viele, die deine Produkte verwenden könnten oder deine Angebote. Such dir aber am besten genau deine Wunschzielgruppe raus und mache deine Kommunikation im Online-Marketing genauso wie im Offline-Marketing genau auf diese Zielgruppe stimmig. Welche Bilderwelten äh, äh, lieben deine Kunden? Welche, Word, welche Wortwahl, welche Ansprache? Ist es die Du-Form? Ist es die Sie-Form? Da fängt das Ganze doch schon an. Und so weiter und so fort. Auch das sollte Teil deiner Marketingstrategie sein, damit du Streuverluste vermeidest und so sehr effektiv wirst. Es ist auch nicht darauf, äh, es, man kann auch nicht darauf bauen, dass man einfach sagt, ich mache ab heute nur noch Facebook und darüber gewinne ich alles. Oder ganz schlimm finde ich persönlich, wenn Menschen sagen, ich brauche das alles nicht, für mich gibt es nur Google AdWords oder SEO-Kampagnen. Huh, relativ schwer. Denn was ist, wenn sich vielleicht das Ganze ein bisschen verschiebt? Erstmal verpflichtest du dich dann der Firma Google sehr erheblich, wenn du sagst, so meine ganze Neukundengewinnung, mein Kundenwachstum generiere ich nur über Google AdWords-Anzeigen. Ups, ups, ups, ups, ups. Aus meiner Sicht sollte es immer ein Mix aus verschiedenen Kanälen sein. Spiel damit. Du kannst die Leute von deinem Social-Media-Account von Facebook vielleicht zu YouTube umleiten, so wie wir es hier machen. Ne? Viele interessante Infos findest du zum Beispiel auch auf Facebook oder auf meiner Seite www.kundenwachstum.de. Dort findest du zahlreiche Best-Practice-Beispiele, Downloads, Videos und vieles, vieles mehr, was hier auf YouTube nicht möglich ist. Somit ist es intermedial und wir nutzen verschiedene Kanäle, wodurch die Kunden einfach glücklich werden. Erstens würde ich dir immer empfehlen, einen Newsletter zu machen. Das heißt also, es bringt nichts, einfach nur eine Anzeige zu starten, einfach nur eine Online-Marketing-Kampagne zu starten, wenn die Menschen nicht die Möglichkeit haben, sich irgendwo rein einzutragen. Biete ihnen etwas, womit sie mehr Nutzen bekommen. Und tu mir einen Gefallen, mach keinen Newsletter, wie wir es kennen von den schlechten Anbietern. Kauf jetzt unbedingt das. Sondern schaff in deinem Newsletter wirklich wahren Mehrwert. Schaffe Nutzen. Bring ihnen etwas an rüber, wovon sie etwas für sich in der Praxis nutzen können. Wofür sie was gebrauchen können. Dann hast du viel erreicht. Und gerne kannst du dann ganz nebenbei auch ein bisschen Werbung streuen. Und dann kaufen die Kunden fast wie von alleine. Ich verspreche es dir. Es wird allerdings nicht der Fall, wenn du sie einfach mit plumper Werbung bombardierst. Sei ein Nutzengeber in deinem Newsletter-Bereich, dann wirst du dich vor Eintragung irgendwann gar nicht mehr retten können. Mach nur plumpe Werbung, dann wirst du dich vor Austragung nicht mehr retten können. Zweitens präsentiere dich in Verzeichnissen. Es gibt so viele Verzeichnisse zu deiner Branche, zu gewissen Themengebieten und so weiter, zu regionalen Gegebenheiten und so weiter. Schau doch einfach mal um. Wo gibt es alles Mögliche an Verzeichnissen? In Deutschland gibt es weit über 100.000 verschiedene Verzeichnisse. Wo bist du schon überall gelistet? Das fängt doch bei den meisten schon einfach an, dass sie noch nicht mal regional über ihren Google-Adressauffinder erfindbar sind. Oder aber in klassischen Fachforen, Verzeichnissen und so weiter. Also, da schau einfach mal durch und trag dich am besten in die verschiedenen Verzeichnisse ein. Die meisten davon sind sogar gratis. Drittens. Weiterer Vorteil können Portale sein. In Portalen liegt sehr viel Kraft, sehr viel Macht. Auch das macht Sinn, sich dort einzutragen. Schau dort einfach mal, welche Portale für dich, für deine Zielgruppe relevant sind. Schau einfach mal, welche Portale nutzen deine Zielgruppenkunden. Das können ganz andere Portale sein, als was du manchmal dachtest. Einfach mal schauen, wo sie unterwegs sind. Und viertens natürlich Suchmaschinen. Und es gibt nicht nur Google-Leute. Es gibt so viel mehr. Es gibt Bing und es gibt äh, Yelp, es gibt TripAdvisor und was nicht alles. Schau doch einfach mal, welche Suchmaschine ist stark in deinem Bereich, in deiner Branche. Google ist nicht allmächtig und die Macht von Google sinkt gerade. Also empfehle ich dir, dich unbedingt auch in anderen Suchmaschinen einfach mal zu platzieren. Öffne deine Augen, erweiter deinen Tellerrand, geh dort einfach mal neue Wege. Auch das kostet häufig entweder nur ein bisschen Zeit oder fast also gar kein Geld oder manchmal nur ein ganz klein bisschen Aufwand. Ich empfehle dir auf jeden Fall dringend in verschiedenen Suchmaschinen platziert zu sein, damit deine ganze Aktivität nicht nur in Google SEO läuft. Fünftens sind auch Apps. Es gibt so viele Apps, Portale und so weiter Anwender. Also Portal-Apps sind oft immer das Gleiche, manchmal aber auch nicht, denn viele gute Portale bieten sogar Apps an. und über gewisse Apps werden wir schneller und leichter gefunden. Dafür musst du keine eigene App entwickeln. Trag dich einfach in gängige Apps ein. Der Klassiker dafür ist zum Beispiel im gesamten Außer-Hausbereich, ist Lieferando.de, Lieferheld.de oder wie die alle heißen. Solche Apps gibt es allerdings auch für viele andere Sachen. Sowas gibt es für Heilpraktiker, für Trainer, für Coaches, sowas gibt es für kleine Handwerksbetriebe, alles Mögliche an Apps. Schau doch einfach mal, ob es dort nicht sogar dann zahlreiche kostenfreie Mitgliedschaften gibt, wo man in Apps gelistet wird und somit für gesteigerte Aufmerksamkeit und vor allem Auffindbarkeit sorgt. Und schau auch einfach mal, ob sich eventuell ein kleiner Invest manchmal refinanziert. Guck doch mal, wo dein Wettbewerb ist. Das hilft meistens schon erheblich, aber achte darauf, dass es der erfolgreichere Wettbewerber ist und nicht unbedingt der, der auch auf der Jagd danach ist, irgendwelche Kunden zu gewinnen, die er noch nicht hat. Durch möchte ich erfolgreich machen und du orientierst dich am besten nur an Unternehmen, die schon da sind, wo du vielleicht ankommen möchtest. Damit will ich nicht sagen, dass du heute nicht erfolgreich bist, aber schau doch einfach immer mal, ob es nicht ein Unternehmen gibt, was noch erfolgreicher ist als du und dann finde einen Weg, wo der platziert ist, wo dieses Unternehmen platziert ist, wo die präsent sind und sei dort ebenfalls. Ich fasse noch einmal zusammen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Erstens, die Strategie ist wichtig. Renn nicht einfach los, mach dir einen Plan. Gerne sind wir dabei behilflich in unserer Akademie. Viele Downloads findest du eben auch auf unserer Seite. Oder am besten einfach mal ein Telecoaching vereinbaren. Dann, stimmiges Auftreten ist wichtig. Starte nicht einfach und mache irgendwo mal was links, mal was rechts, mal die Farbe, mal diese Fotoart und so weiter, sondern sorge dafür, dass du ein gutes CI hast. Corporate Identity ist eigentlich nur bei Großunternehmen was, aber du kannst es auch selber bestimmen. Lege vorher doch einfach fest, welche Farbwelt bestimmt deine Firma, welche Schriftarten, welche Schriftgrößen und so weiter und sorge dann für ein stimmiges Auftreten auf allen Kanälen. Und zu guter Letzt kombiniere verschiedene Sachen. Setz nicht nur auf ein Pferd, setz nicht nur auf eine einzige Richtung, sondern kombiniere verschiedene Kanäle. Probier ein bisschen aus. Natürlich sollte, habe ich eben gerade gesagt, du solltest eine Strategie haben, aber deswegen kannst du doch trotzdem auch mal neue Sachen ausprobieren, um nicht dort ranzutasten. Das schadet oft weniger, als dass es nutzt. Der Nutzen ist schon mit kleinen Aktivitäten erheblich hoch. Und eins kann ich dir sagen. Wenn dein Wettbewerb zum Beispiel einen neuartigen Kanal noch nicht nutzt, tja, dann versuch es doch einfach mal, dass du dort bist. Dann kannst du oft mit viel weniger Aufwand viel mehr, viel leichter erreichen. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System. und wenn dir dieses Video-Tutorial gefallen hat, dann klick doch am besten einfach einmal unterhalb dieses Videos auf den Button und abonniere meinen Kanal. Dort findest du zahlreiche weitere Videos, Praxisbeispiele, dort findest du Tutorials rund um das Thema, wie du Online-Marketing im Detail starten kannst, was Landing Pages sind, wie du deinen Facebook-Auftritt generierst und so weiter und so fort.